Interessiert an Jugendbeteiligung? Lust, digitale Werkzeuge für Jugendbeteiligung kennenzulernen? Neugierig, was andere im Bereich digitale Jugendbeteiligung schon gemacht haben? Dann machen Sie mit bei unserem JBJ MOOC, dem Online-Kurs für digitale Jugendbeteiligung. Moment, einen Was, fragen Sie sich? Nein, kein Moon. Ein MOOC, also ein großer Online-Kurs, der offen und kostenlos für alle ist. Das Thema des MOOCs ist digitale Jugendbeteiligung. In insgesamt sechs Einheiten erfahren Sie etwas über Grundlagen zur digitalen Jugendbeteiligung, und lernen viele Werkzeuge und Tools kennen, zum Ideen sammeln, abstimmen, brainstormen und organisieren. Spezielle Vorkenntnisse sind nicht nötig, aber Interesse und Engagement für mehr Jugendbeteiligung. Der JBJ MOOC ist ein ganz neues Qualifizierungsangebot des Projekts Jugend beteiligen jetzt, gemeinsam mit der Hochschule Essling. Der Kurs findet auf der MOOC-Plattform Moin statt. Ab sofort ist die Anmeldung möglich. Und alle weiteren Informationen rund um unseren Kurs gibt es unter Jugendbeteiligen jetzt. Sind Sie dabei? Wir freuen uns auf Sie!